Was hast du mit dem Motor gemacht? Was ist da los? Der Motor, also. Bremsen. Da ich, äh, das Teil habe ich gemacht zum Rausnehmen. Ja. Dann kann ich nämlich hier und hier ein Holster querlegen und kann eine Lade hineingeben. Weißt mhm. du, was ich meine. Kann die Ladenwände schleifen? Ja. ja. Das haben ich nicht erfunden. Das hat erfunden der Herr Doktor Amadeus Richardus. Oh. Sinsus. Nein, keine Ahnung. Was ist das da? Den Motor hast du abgeschnitten? Nein, abgeschraubt. Der wurde hier nachträglich anscheinend ein bisschen Wie schlimmer. Wie schaut der wird. aus? Gehebt das mal an oder ist das so schwer? Geht. Oh! Der wurde hier mit einem Keilriemen betrieben ja. und dann spürt man hier, dass er saugt. Aha, was war das, eine alte Absaugung? Naja, das war eine interne Absaugung, quasi an der Maschine, die wurde... die wurde an die Wo war der montiert? Hier, das sieht man jetzt nicht, das habe ich wieder zugeschaut. Neben dem Motor, also hier unten... Hier unten war der montiert und hier oben ist ja der, der Motor und mit einem Keilriemen wurde... Das Teil hier vorne, hier liegt der Keilriemen, wurde das hier angetrieben und, und dann hier über Rohre, hier ist der Rohr durchgegangen und hier herein und hat abgesaugt. Aber die Leistung von meiner Absaugung jetzt ist ungefähr fünfmal so gut und jetzt ist das ein relativ staubfreies Arbeiten. Die schöne Langbandmaschine, ja, Langband. schon getestet. Ja, wird das noch verbessert, die Langwandmaschine? Oder vom bleibt das funktioniert jetzt alles. Der Tisch geht jetzt wieder nach unten, der ist nicht gegangen. Da war dieses, diese Stange war so <lacht> verrostet, dass nichts äh, gegangen ist. Und ein Kettenglied innen war abgerissen. Das wurde zusammengepuscht. Und jetzt kann ich hier den Hebel in die Höhe und dann läuft der Tisch nach unten. Hier den Hebel in die Höhe und jetzt fliegt der Tisch hin. Wow. Nach unten. Und nach, nach oben. Muss ich drehen. Wie bei der Rackseilbahn. Genau, das ist eigentlich von der Rackseilbahn der Motor. So, auf jeden Fall, wir waren Parteien da, ja. Der hat, wie gesagt, eine vorgegebene Schräge von 20, 22 Grad, keine Ahnung, müsste ich nachkontrollieren. Wenn äh, der Mann, der den vorbesessen hat zum Beispiel, das haben früher viele gemacht, selbst geschliffen, dann passen die gerade sowieso nicht mehr hm? und hier kann ich sie verstellen. Genau, baust du das jetzt ein? Ja, aber kurz noch, ähm, hier habe ich eine Schlitzscheibe zum Schlitzzapfen machen, die war bei so einem Fensterset mit, das habe ich zerlegt und hier habe ich eine, eine kleine Schräge, da kann ich dann äh, die Zapfen, äh, die eine Absetzung machen, quasi mit einer Schräge und auf der anderen Seite einen Falz, wo ich Glasleisten hineinlegen kann und wenn ich mit diesem Fräser dann genau diese gerade einstelle, also mit dem Verstellfräser, dann kann ich das aufrechte Fries bei einer Tür zum Beispiel mit derselben Schräge machen und das passt dann genau hier beim Zapfen hinein. Ich hoffe, das hat jetzt wer ich hätte, ich verstanden. Ich hätte es auch haben. nicht verstanden. Aber ich kann das hier. Und das sind ja noch so, so sind das alles Ja, das sind normale Schlittscheiben. Das sind alles Schlittscheiben, ja. Für den Fräser. Ja. Und hier zum Beispiel, hier kann man es sehen. Wenn Moment. ich jetzt. Da ist da alles schön... Ja. Schau, das ist mit so einem Profil auch. Bitte. Da ist mit so einem runden Profil, oder? Keine Ahnung. Was? Muss ich schauen? Was? Das ist da. Ja, das ist eine, so eine Rundung. Das ist auch irgendein Spezial für irgendeine. Keine Ahnung für was. Der habe ich mich noch nicht beschäftigt damit. Auf jeden Fall. Ah, das ist zwar jetzt ein Fensterkit, aber gehen wir davon aus. Mit dieser Drum-Schlittscheibe, die hat genau diese Schräge. Dann könnte ich hier bei diesem Zapfen, hier geht ja der Zapfen durch diese Wange mit dieser Schräge wegfräsen und diese Schräge könnte ich mit dem Verstellfräser fräsen, dann würde das Ganze hier zusammenpassen. Ist jetzt verständlicher gewesen? Okay, egal. Auf jeden Fall kommt der Fräser jetzt hier hinein, es sind 45 Grad eingestellt, hier 45, so sollte ich ihn hineingeben, das heißt, ich muss dann das dann ändern, denn wenn ich ihn so jetzt reingebe, müsste ich, linkslauf einstellen bei der fräse ich will aber rechtslauf einstellen was musst du jetzt ändern stelle ich die schräge hier um du mhm. stellst die kannst das verdrehst es um 90 grad jetzt um 90 grad genau mhm. sollte man auch anziehen wenn das lock ist und das fängt während dem fräsen zu schwanken an bekommt man ein spezialprofil So, jetzt ist es so und jetzt kann ich ganz normal auf Rechtslauf fräsen. Jetzt kann sich der Fräser so drehen und ich kann von hier mit dem Teil zufahren. Wäre kein Problem, ich könnte Linkslauf auf einstellen. Rechts, aber. Wie geht Rechtslauf? Na, das, die, das, äh, das ist Rechtslauf. Ganz Gegen normal. Und den Uhrzeigersinn nennt sich Rechtslauf. Ja. Aha, okay. Genau. So. Wie machst du das Recht. Ja. Und wenn ich linkslauf einstellen würde, so okay. wahrscheinlich ist das gemeint, wenn ich von rechts zuführe. Ah. Von rechts führe ich zu, rechtslauf, linkslauf. Dann kann ich das einfach umschalten. Aber mir ist lieber, ich schalte das nicht um, wenn ich das verhindern kann, dann können keine Fehler passieren, denn hin und wieder ist es mir schon passiert, dass ich äh, Linkslauf eingestellt hatte, vergessen zum Umschalten und dann bin ich rechts hineingefahren mit einer Linkslauf-Einstellung. Das ist wie bei Bohrmaschine, äh, Schrauben raus oder reinschrauben. Genau, ja. Hm. eine Scheibe hinein. War das Warum? Ja. ja, weil ich meine zu wenig hinein habe. Ich habe mir gedacht, das geht sich aus. Sich nicht ausgegangen. Muss das eine gewisse Höhe haben? Oder? Ja, sonst da spannt das nicht. Wenn, da, wenn hier, warte ich zeige das kurz. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Fräsern auch so ist. Hier habe ich so einen Zahn und wenn der hier nicht mehr weiter runter kann, dann kann ich ihn eigentlich nicht spannen, weil er hier hängen bleibt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Der bleibt hier hängen. Mhm. Ja. Egal, ja, genau. Und jetzt sollte ich immer drüber sein, dass quasi der Zahn hier in dieser leeren Nut irgendwo ist. Mhm. So, und jetzt kann ich die Sperre wieder aufmachen. Und jetzt dreht er sich wieder. Sehr schön. Machst du jetzt noch so eine Probefräsung vielleicht? Oder? Nein, ich muss eigentlich gar nichts fräsen. Ich habe den jetzt nur aus Showzwecken eingespannt. Ich glaube, das war es jetzt mit dem Fräsen, oder? Wieso ist das jetzt nicht, Jetzt will ich wissen, wie das. Jetzt möchte ich bitte schön wissen. Wie das ist. Was, ja, für was das ist. Okay. Was ich, für was ich mich da jetzt angestrengt habe. Ja, da muss also ich, jetzt jetzt die ganze brauche, Fräse ich, ich brauche ich ein bisschen da muss ich jetzt aber die ganze Fräse einstellen auf irgendein Holzteil. Naja, Nimm irgendein Holzteil, was auf die Fräse passt. Ja, da muss Und nicht ich umgekehrt. Okay, das würde schon mal passen. Das ist wieder zu kurz. Da müsste ich hier eine äh, zumachen, dass ich einen Anlauf habe. Nein, ich tue das jetzt nicht. Nein, nein, nimm ich mal, streike. Nimm ein Nein. Nimm ein Holzscheitel. Nein. Hey, Nein, gibt es nicht mit Holzschädel. Ich könnte freihand hineinfahren mit irgendwas Großen. Mit dem Finger? Mit dem Finger. Nein, mit dem Finger, das ist nicht gut. Ähm, so. Was hast du da, was hast Ich, ich habe die Höhe verstellt vom Fräser. Also ich ah. habe ihn nach unten gekurbelt und jetzt kurbel ich ihn wieder nach oben. Ah. Jetzt kurbel ich ihn wieder nach unten. Das ist schön. Ähm, ich glaube, das Video ist beendet. Wir sagen danke. Danke. Danke. Wir sehen uns wieder nächsten Donnerstag. Dieser Donnerstag ist hiermit vorbei. Also er beginnt erst eigentlich. Nein, er ist vorbei. Du meinst, sobald das Video gesehen wurde, ist er. Tschüss. Abonniert den Kanal und äh, ich habe das jetzt so gesehen. schau, Hier, dieses Video könnt ihr euch anschauen. Dieses Video könnt ihr euch anschauen. Nein, andere da, da Seite. Ging's. Dieses Video könnt ihr euch anschauen. Dieses Video könnt ihr ja, gerne schauen. Abonnieren ist immer links unten. Abonnieren ist links unten, ich weiß nicht wo jetzt. Da jetzt. Unten Da ist abonnieren. Da, da, da unten. Da. Ich werde ein bisschen im Abonniereck. Schaut so aus. So, mir Tschüss, Servus. So. Das war ein ernstes Video jetzt, gell? Ja.